Was geht ab Leute Zane ist wieder da, mit einer weiteren kleinen Theorie, die ich gerne mal in den Raum werfen würde. Ich habe euch ja der letzte von der Theorie erzählt, dass Wang Xi und Silver Axe auf der Thriller Park zu sehen waren. Heute möchte ich euch eine neue Theorie von mir erzählen, die sich rund um Wang Xis Herkunft dreht. Und zwar heißt der Charakter ja auch Uchuko oder auch Wang Zi. Dieser Charakter ist sicherlich an den echten Piraten Wang Xi angelehnt. Der echte Pirat Wang Zi kam aus China und welches Land in One Piece ist an China angelehnt? Genau, Kano Kuni. Also könnte es durchaus sein, dass Wang Zi aus Kano Kuni kommt, denn wirklich viele Charaktere mit chinesischen Namen gibt es in One Piece nicht. Und alle, die bisher aufgetreten sind, kommen aus Kano. Kano Kuni hat eine bekannte Piratenbande und zwar die Harpo Navy, welche rund 1000 Mitglieder zählt. Der echte Wang war auch Teil einer riesigen Piratenbande zu seinen Lebzeiten, und zwar den Woku-Piraten. Die Woku-Piraten waren eine riesige Piratenbande mit fast nur chinesischen Piraten. Sie haben über lange Zeit die Meere dominiert. Durch diese Bande hatte Wang auch den Beinamen Piratenkönig bekommen. Doch nun möchte ich noch weitergehen. Wie wir wissen ist sei der 13. Kommandeur der Harpo Navy, was Don Jinxiao zu dem 12. Kommandanten macht. Doch wer waren die vorherigen Kommandanten? Könnte es sein, dass auch Wang Zi früher ein Kommandant der Hapon Navy war. Die Rocks Piraten formten sich auf der Pirateninsel Beehive Island, wo auch der Davy Backfight erfunden wurde. Was wenn es damals wirklich einen riesigen natürlich brutaleren Davy fight gab unter mehreren Piratenbanden und der Sieger wurde der Kapitän der Rocks Piraten. Was wenn auch die harpo Navy damals daran teilgenommen hatte und Rocks bemächtigte sich der Hapo Navy. Was haltet ihr von dieser kleinen Theorie? Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Bis zum nächsten Video, wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.